Na, das hat ja mächtig äh, für Wirbel gesorgt. Und zwar dpa fact checking deutsche Presseagentur, ne? CDC-Studie falsch interpretiert. Masken verringern Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung, sagen die. Mhm. Und. Äh, dann gehen sie auf die CDC-Studie ein und äh, ja, dann wird es ein bisschen spannender. Insofern, äh, da hatten wir einerseits 153 Befragte, das waren die, die positiv getestet waren und 159, die negativ getestet waren. Und in beiden Gruppen war ja was und dann äh, wird daraus geschlussfolgert und ihr könnt, ich werde es euch verlinken, ihr könnt es euch dann selber durchlesen. Allein das zeigt schon, ein größerer Anteil der Menschen, die negativ auf das Coronavirus getestet wurden, trugen eigenen Angaben zufolge immer Masken. Im Gegensatz zu Teilnehmern, die positiv getestet wurden. Nämlich 74,2, das macht die Sache nämlich sehr genau, zu 70,6%. Prozent. Also wir haben 153 und 159, zwei Gruppen. Die unterscheiden sich kaum. Und äh, dadurch, dass man, ne? ach je, na gut. Ich habe die ganze Sache mal ein bisschen anschaulicher gestaltet. Ich habe das genannt, CDC, Studie und Fake. Einfach mal, um mal zu gucken, was sagt der gesunde Menschenverstand. Nehmen wir mal an, wir haben 240 Millionen Menschen in den USA. Ich weiß nicht, 243, irgend sowas. Und ich habe eine, das habe ich komplett schwarz umrahmt, eine Gesamtbevölkerung von diesen 240 Millionen. Und da ich jetzt... Äh, nur 310 Menschen, ich habe es mal glatt gerechnet, nicht so genau rausgreifen kann, habe ich diesen Balken hier, diese, äh, diese Stichprobe mal ein bisschen dicker gemalt. Also Das möge man mir verzeihen, das könnte ich gar nicht so dünn malen, 310 zu 240 Millionen. Das ist schon ein Wahnsinnsanteil. Jetzt haben wir hier 70% Prozent in dieser roten Gruppe, das sind nämlich die Leute, die äh, positiv getestet wurden. 70% Prozent tragen immer eine Maske und äh, in dem hellgrüneren sind es 74 Prozent, die immer eine Maske tragen. So, das, jetzt nehmen wir es mal an, von der Stichprobe schließen wir auf die Gesamtheit der US-Bürger und sagen, jawohl, die verhalten sich alle so. So macht man es bei Stichproben durchaus. Und jetzt betrachten wir mal diesen Balken hier unten, beide Balken mal etwas genauer. Und zwar, wir haben in der Kontrollgruppe gefragt, sagt mal, ihr habt ja eine nö, nö. Äh, tragt ihr immer Masken? Da haben 74% gesagt, ja, ja, machen wir immer. Das sind also 118 Menschen. Die machten es immer. Und 42 Menschen sagen, nö, nicht immer, beziehungsweise gar nicht. Mhm. Das ist nur die Frage an die Kontrollgruppe. Macht ihr das so? Ja, wir machen es immer. Und nö, wir machen es teilweise oder gar nicht. Okay. Damit man das Verhalten einschätzen kann, ob das wirklich so ist. Und jetzt schnappen wir uns die, die positiv getestet wurden. Und fragen, sagt mal, Setz ihr mal Maske auf, 70% sagen, ja, ja, immer. Und der Rest, ne, die sagen, nö, nicht immer, beziehungsweise gar nicht. Das sind die Menschen, die kamen aber in die Klinik und wurden getestet. Und oh, für positiv befunden. Das heißt also, man hat das Verhalten ähnlich gesehen, bei denen die getestet und äh, für negativ befunden wurden. Die negativen haben sich genauso oder fast genauso, ne, diese 3,6%, äh, haben sich fast genauso verhalten wie die, die positiv sind. So, das ist die Schlussfolgerung daraus. Und wenn ich jetzt sage, okay, jetzt kommen jetzt hier Leute, nehmen wir an, es kämen nur die hier rein in der Arztpraxis und ich teste und sage, oh Mensch, ihr seid ja alle positiv. Oh, dann sagen 105, und ich habe immer eine Maske aufgehabt und die anderen 45 sagen, jo, und ich nicht, ich bin's Klar, vielleicht bin ich es deswegen und die sagen, und ich habe immer eine Maske und und bin es auch. Man kann es sehen, wie man es möchte. Merkt ihr was? Das zum Faktencheck. Ich wünsche euch einen schönen Tag weiterhin und macht was, aber macht's gut, damit dieser Wahnsinn aufhört. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss. Achso, was ich vergessen habe. Äh, hier, ne? Wie komme ich mit dem Handy zu diesem Artikel von den Faktencheckern hier? Das sind die Checker, Junge, Alter. Und, also, wie komme ich mit dem Handy dahin? Wird immer wieder angenommen. Und hier könnt ihr kommentieren. Also, mit besten Wünschen. Tschüss.